Lasst eure Lichter brennen und seid wie die Menschen, die auf ihren Herrn warten, so lesen wir es im Lukas-Evangelium. Warten ist ganz schön schwer. Die Buden haben noch zu, das Karussell fährt nicht. Und doch wollen die ersten Kinder sich am liebsten schon reinsetzen, stehen schon da, zeigen drauf, wollen gerne damit fahren. Aber sie müssen noch warten, der Abend ist noch nicht da. Weihnachten ist noch nicht da, aber wir warten, wir sind in der Spur, wir zünden unsere Lichter an. Jeden Sonntag ein neues Adventslicht an unserem Kranz. Und die halbe Zeit ist schon rum und die Weihnacht ist gar nicht mehr fern. Aber worauf warten wir da eigentlich? Das ist es, worauf wir ganz persönlich warten. Die Geburt eines Kindes feiern, das schon vor 2000 Jahren geboren wurde? Oder das Wiederkommen des Herrn? Oder dass es einfach bei uns wieder Licht wird? Und dann ist es vielleicht eine Zeit zu schauen, was bei uns gerade dunkel ist. Wo es sich lohnt, auf das Licht zu warten. Eine Zeit der Besinnung. Vielleicht schaust du einmal bei dir, was da für dunkle Flecken sind wo Gott wieder Licht reinbringen kann. Eine gesegnete und besinnliche Adventszeit wünsche ich dir noch.